Er steht vor dir mit seinem Körper, der aus mehr als 40 bis 120 Trillionen Zellen besteht. Jede Zelle enthält zahlreiche Anlagen und Verbindungen, sowie ein komplexes Verschlüsselungssystem, das perfekt genetisch kodiert ist. Er schaut dich mit seinen Augen an, die ein fotografisches System beinhalten, welches die Farben unglaublich detailliert auflösen kann. Und einem fantastischen System, das sowohl bewegte als auch stille Bilder speichert, die im Gehirn in weniger als einer Sekunde interpretiert und analysiert werden. Mit seiner aufrechten Haltung, die von 640 verschiedenen Muskeln verwaltet wird, ohne über sein Herz nachzudenken, welches Tag und Nacht durchgehend arbeitet, seitdem Allah es erschaffen hat, ohne Wartung von außerhalb. Er gibt den Befehl von seinem Gehirn, über das so viele ausführliche wissenschaftliche Studien verfasst wurden, und so geheimnisvoll geblieben, dennoch. Er gibt den Befehl an die Zunge, die durch 17 Muskeln mit dem Kiefer verbunden ist, um dich mit extraordinärer Intelligenz zu fragen, wo ist der Beweis für die Existenz des Schöpfers? Schwer zu entscheiden, welche der beiden Antworten hier passender ist. Und auf der Erde gibt es Zeichen für die Überzeugten. Und in euch selber, seht ihr denn nicht? Oder wie undankbar ist er?